Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das iranische Atomabkommen, was zurzeit wieder eingeführt werden soll. In den Nachrichten ist das beherrschende Thema nach wie vor und völlig zu Recht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unsere Videos dazu findet ihr auf dem i verlinkt. Heute wollen wir allerdings ein Thema behandeln, was in den letzten Jahren immer wieder zwischendurch aufkommt, mal mehr, mal weniger. Und zwar geht es um das Atomabkommen, was der Iran 2015 mit den fünf vetomächten im UN-Sicherheitsrat und Deutschland unterzeichnet hat und aus dem er 2020 endgültig wieder ausgestiegen ist. Deshalb versuchen die damaligen Unterzeichner jetzt, diesen Vertrag wieder zu beleben. Darum geht es im ersten Teil. Im zweiten Teil des Videos geht es darum, wieso die Neuauflage auch für den Iran große Vorteile hat und was der Iran allgemein für ein Land ist. Im dritten und letzten Teil wollen wir dann auf die lange Geschichte des iranischen Atomprogramms schauen, die bis in die 50er Jahre zurückreicht. In Wien verhandeln jetzt seit einigen Tagen die Vertreter der verschiedenen Personen miteinander, um das iranische Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben. Aktuell sollen die Gespräche kurz vor einer Einigung stehen und am Samstag hatten der Iran und die Internationale Atomenergieorganisation kurz IAEO, verkündet, dass bis Juni der Iran die noch fehlenden Dokumente übergeben will. Damit scheinen die Gespräche bald tatsächlich erfolgreich zu Ende gehen zu können. Zu den verschiedenen Verhandlungsparteien gehören auf der einen Seite der Iran und auf der anderen Seite die fünf im Vertrag verbliebenen Staaten, Großbritannien, Frankreich, Russland, China sowie Deutschland. Was als einziges auf der zweiten Seite keine Veto macht im UN-Sicherheitsrat ist. Die Europäische Union unterstützt die Gespräche und handelt als Vermittler zwischen den beiden Seiten. Die Vereinigten Staaten nehmen nicht direkt an den Gesprächen teil, sondern die Diplomaten der fünf übrig gebliebenen Staaten sprechen abwechselnd mit US-amerikanischen und mit iranischen Unterhändlern, was vermutlich daran liegt, dass das Verhältnis der Regierungen in Teheran und Washington ziemlich unterkühlt ist. Das Abkommen aus dem Jahr 2015 trug den Namen Joint Comprehensive Plan of Action, was übersetzt sowas wie gemeinsamer umfassender Aktionsplan heißt. Er hatte besagt, dass der Iran nur eine bestimmte an Uran anreichern darf, weil der Westen verhindern will, dass das Land in den nächsten Jahren eine Atombombe bauen kann. Diese Vorgaben sollten von der IAEO streng überprüft werden. Genaueres dazu später im geschichtlichen Teil dieses Videos. In den Gesprächen gibt es von den zwei Hauptparteien Iran und USA jeweils eine zentrale Forderung. Der Iran verlangt vor allem die Aufhebung aller US-Sanktionen, die Ex-Präsident Donald Trump verhängt hatte. Die Vereinigten Staaten wiederum fordern, dass der Iran sich wieder an die Vereinbarung des Atomabkommens hält und weniger Uran anreichert. Um diese Forderung zu erfüllen, gibt es einige wichtige Verhandlungspunkte. Zum einen muss geschaut werden, welche Sanktionen die USA wirklich aufheben müssen und andersherum, was genau der Iran an seinem Atomprogramm verändern soll, damit das Atomabkommen wieder eingeführt werden kann. Zusätzlich muss auch der Zugang der IAEU geregelt werden, den der Iran aktuell nicht erlaubt. Stattdessen fordert der Iran aktuell noch mehr das Aufheben der Sanktionen. Erstens soll die Aufhebung und der Effekt der Aufhebung überprüft werden und zweitens soll die US-Regierung um Joe Biden garantieren, dass die nächste amerikanische Regierung nicht wieder aus dem Abkommen aussteigt, denn bei der Wahl 2024 könnte theoretisch Donald Trump wiedergewählt werden, der bereits 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen war. Wie weit genau die Verhandlungen in diesen Punkten sind, ist nicht ganz klar. Was man aber weiß, dass in anderen Bereichen schon Einigungen erzielt worden sind, nämlich in der Frage eines Gefangenenaustauschs und in der Frage nach einer Freigabe für 7 Milliarden US-Dollar, die in Südkorea eingefroren wurden und die für den Iran wichtig wären, um fällige Rechnungen zu begleichen. Ein Problem an der Sache ist zurzeit die russische Teilnahme an den Verhandlungen. Und wie so oft in den letzten Tagen liegt es an der russischen Invasion in die Ukraine. Denn weil der Westen jetzt sank gegen Russland verhängt hat, könnte Russland die Verhandlungen hinauszögern, um so Druck auf Länder wie die USA oder in der EU auszuüben. Der russische Außenminister Lavrov hatte dazu gesagt, in letzter, Zeit seien die Probleme aus Sicht der, in letzter Zeit seien die Probleme aus Sicht der Interessen Russlands aufgetreten. Man benötige nun schriftliche Garantien, damit Russland weiter Handel mit dem Iran treiben und in den Bereichen Militär und Wirtschaft mit ihm zusammenarbeiten und kooperieren könne. Wie die Tagesschau berichtet, ergibt sich aus dem russischen Angriffskrieg noch ein weiteres Problem, nämlich wohin das Uran kommt, was in einem möglichen Vertrag als hoch angereichert eingestuft wäre. Der ursprüngliche Plan war es, das Uran nach Russland zu exportieren, was wegen des russischen Angriffs wohl keine Option mehr sein dürfte. Eine Alternative könnte sein, das Uran doch im Iran zu lassen, es aber unter internationale Aufsicht zu stellen, was der Iran vermutlich als beste Lösung ansehen würde. Der Iran verhandelt übrigens unter Druck, denn die Wirtschaft im Land liegt durch die US-Sanktionen am Boden. Der neue Vertrag hat das Potenzial, diese wieder aufzubauen. Damit wären wir jetzt beim zweiten Teil. Denn diese Möglichkeit, sich wieder aufzubauen, braucht die iranische Wirtschaft dringend. Aufgrund der umfassenden Sanktionen ist das Land wirtschaftlich fast völlig zerstört und internationaler Handel ist kaum möglich. Gründe hierfür sind beispielsweise der Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem SWIFT, wie er aktuell auch für Russland vollzogen wird, und weitere Sanktionen gegen unter anderem die Öl- und Gasbranche, die im Iran durch Exporte wichtige Rollen spielen. Indikatoren für die schlechte Lage sind die Inflation, die laut Statista 2021 bei fast 40% lag, und die Arbeitslosenquote, die im selben Jahr bei über 11% lag. Auch die Wirtschaft wurde erst von den Sanktionen und dann durch die Corona-Krise übertroffen, und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sank in den letzten Jahren laut der Weltbank immer weiter. Auch die Währung zeigt die schlechte Lage in dem Land. Um einen Euro zu bekommen, muss man mehr als 46.100 iranische Real wechseln. Nicht nur wirtschaftlich geht es dem Land schlecht. Auch die Grundversorgung an Strom und Wasser kann nicht durchgehend gewährleistet werden. Besonders im Sommer vergangenen Jahres fehlte es in manchen Regionen sogar an Trinkwasser und auch Elektrizität gab es nicht überall, was zu Massenprotesten führte, auf die wiederum mit aller Härte reagiert wurde, was damals mindestens zu acht Todesopfern geführt hat. Zur Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen einer Umfrage zufolge auch die große Ungleichheit zwischen Stadt und Land und der Eindruck der Bevölkerung, dass es den Politikern vor allem um ihr eigenes Wohl gehe, der durch das hohe Maß an Korruption in dem Land sicherlich unterstützt wird. Der Iran liegt im Korruption Wahrnehmungsindex, kurz CPI, auf Rang 150 von 180 Diese Unzufriedenheit und das fehlende Vertrauen in die Regierung und die Politiker zeigt sich in der niedrigen Wahlbeteiligung, die bei der letzten Wahl im Sommer 2021 bei nicht einmal 50% Prozent lag. Auffällig ist das, weil in einer Studie aus dem Jahr 2016 75% Prozent der Menschen angegeben haben, sich für Politik zu interessieren. Eine soziale Gruppe, die es besonders schwer hat, sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hier ist die Arbeitslosigkeit ein noch viel weiter verbreitetes Problem als in anderen Teilen der Bevölkerung. Die Berufsaussichten sind trotz gut der Bildungsgrade oft schlecht, wenn man nicht in der Oberschicht lebt und sich eine Migration ins Ausland leisten kann. Außerdem ist die Jugend in Kanzlerweise angemessen repräsentiert. Der Altersdurchschnitt der iranischen Gesamtbevölkerung liegt bei 30 Jahren, während der der politischen Elite bei 70 Jahren liegt. Allerdings wäre es auch falsch, die Jugend im Iran als einheitlich darzustellen. Wie die Soziologin Azadeh Kian in einem Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung erklärt, sind nicht alle Jugendlichen liberal, urban und Gegner des aktuellen Regimes, wie sie oft dargestellt werden. So gäbe es neben den politischen Unterschieden auch wieder soziale und kulturelle Differenzen, was auch die Organisation der auch von der Regierung frustrierten jungen Menschen verhindere, so die Soziologin. An dieser Stelle dann noch einmal ein paar Informationen zum Land an sich. Der Iran oder offiziell die Islamische Republik, Iran, die auch ohne Artikel geschrieben und gesprochen werden kann, liegt in Vorderasien und grenzt westlich an den Irak und die Türkei, im Norden an Armenien und Aserbaidschan, sowie im Nordosten an Turkmenistan und östlich an Afghanistan und Pakistan. Mit seinen mehr als 83 Millionen Einwohnern leben dort ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland. In die Landesfläche von 1,7 Millionen Quadratkilometern würde Deutschland allerdings fast fünfmal passen. Politisch ist der Iran laut Wikipedia eine theokratische Republik. Angeführt wird das Land durch den obersten Führer. Dieser hat als Stellvertreter für den nach 12 Glauben 12. verborgenen Imam nahezu uneingeschränkte Macht und wird durch einen sogenannten Expertenrat aus 86 Geistlichen kontrolliert. Ein weiteres religiöses Organ ist, der Wächterrat, der aus sechs Juristen und Theologen besteht und Gesetze und Wahlkandidaten auf die Übereinstimmung mit islamischen Werten und der iranischen Verfassung überprüft. Er hat bei Gesetzen ein Vetorecht und weist zu Wahlen regelmäßig zahlreiche Kandidaten ab. Daneben gibt es noch einen Staatspräsidenten, der den Iran vor allem nach außen hin international vertreten soll und sich mit den nicht religiösen Dingen beschäftigt. Dabei wird er von einem Kabinett unterstützt, welches wiederum durch das Parlament bestätigt werden muss. Zusätzlich verabschiedet das Parlament, was much heißt, die Gesetze, die allerdings im Einklang zur islamischen Rechtstradition stehen müssen und dass sie dem von obersten Führer zurückgewiesen werden können. Dieser Religionsführer kann außerdem nach Belieben die Rechte des Präsidenten beschneiden, indem er sie zu einer religiösen Angelegenheit erklärt. So viel zum Crashkurs iranisches Politiksystem. Ein anderes Thema ist die Presse- und Meinungsfreiheit, die sich allerdings sehr schnell abhaken lässt, weil sie einfach nicht existiert. Auf der Rangliste des World Press Freedom Index landet der Iran auf Platz 174 von 180. Ein letzter Punkt, bevor wir dann zur Geschichte des Atomabkommens kommen, ist die Finanzierung von Terrorgruppen. Auch wenn der Iran international größtenteils isoliert ist, bleibt er eine Regionalmacht. Und für den Iran ist dieser Status aus mehreren Gründen wichtig, wie die Iran-Expertin Azadeh Simiri Rad schreibt. Zuerst ist hier der sicherheitspolitische Aspekt zu nennen, denn der Iran verfügt im Vergleich zu beispielsweise Saudi-Arabien nur über ein kleines Militär, dessen Waffen oft veraltet sind. Ein weiterer Grund ist die Feindschaft gegenüber den Nachbarländern wie dem Irak. Dieser soll aus Sicht des Irans nie wieder in der Lage sein dürfen, den Iran erneut angreifen zu können. Als Erzrival ist außerdem nach Saudi-Arabien zu nennen, mit dem die Regierung in Teheran nicht nur um die Vormachtstellung im Nahen Osten, sondern auch in der islamischen Welt konkurriert. Ein dritter Feind ist Israel. Hier spielt vor allem die Religion eine Rolle. Während Israel jüdisch ist, ist der Iran muslimisch geprägt. Diese Feindschaft geht sogar so weit, dass der oberste Führer des Irans, al Khamenei, 2015 die Vernichtung Israels bis zum Jahr 2040 ankündigte. Diese Mischung aus ideologischem, geopolitischen und sicherheitspolitischen Interessen führt dazu, dass der Iran in verschiedenen Ländern Terrorgruppen finanziert. Im Irak sollen zur Destabilisierung schiitische Milizen unterstützt werden. Die Hamas- in Gazastreifen erhält Geld, genauso wie die Hisbollah im Libanon. Beide zählen darauf ab, Israel zu und auch in den beiden Bürgerkriegsländern, Syrien und Jemen, ist der Iran indirekt aktiv, in Syrien um den Zugang zu Hezbollah aufrechtzuerhalten und im Jemen um Saudi-Arabien hohe Kosten zu verursachen. Und auch in den beiden Bürgerkriegsländern, Syrien und Jemen, ist der Iran aktiv, in Syrien um den Zugang zu Hezbollah aufrechtzuerhalten und im Jemen um Saudi-Arabien hohe Kosten zu verursachen. Zu Israel, den palästinensischen Autonomiegebieten und dem Libanon haben wir auch schon Videos gemacht, auch die findet ihr auf dem i verlinkt. Den Artikel, aus dem wir für diesen Abschnitt die meisten Informationen gefunden haben, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie unsere anderen Quellen. Erste Pläne, Atomreaktoren zu bauen, gab es bereits in den 50er und 60er Jahren. Zu dieser Zeit ging es darum, die Kraftwerke für die Energiegewinnung zu nutzen. Der damalige oberste Führer sagte 1974 noch, eine Atombombe sei unislamisch, zudem unterschrieb der Iran den Atomwaffensperrvertrag mit, der die Nutzung von Reaktoren für Waffen verbietet. Obwohl der Iran bis heute dem Vertrag drin ist, änderte sich die Haltung zu Atomwaffen durch die Islamische Revolution 1979 und den ersten Golfkrieg, der ab 1980 acht Jahre dauerte. Der Iran wird seitdem eine Massenvernichtungswaffe, um seine Feinde vor einem Angriff abzuschrecken. Nach dem Ende des irakisch-iranischen Kriegs und dem neuen schiitischen Gottesstaat wurden ab 1990 dann zahlreiche Atomreaktoren gebaut, unter anderem mit Hilfe aus Russland. Das sollte der iranischen Führung zum Verhängnis werden, denn dadurch wurden die USA auf das Nuklearprogramm aufmerksam und wussten vermutlich teilweise von den Vorhaben. Einige Jahre später, im Jahr 2002, wurde bekannt, dass der Iran weitere Atomanlagen hatte, als die, die der IAEO gemeldet waren. Das ist deshalb brisant, weil im eben erwähnten Atomwaffensperrvertrag auch eine Kontrolle durch die IAEO vorgesehen ist, welche damit hintergangen wurde. Damals war das Misstrauen in den USA und in der EU gesät, dass der Iran dabei sei, eine Atombombe zu bauen. Seitdem gab es bis 2015 immer wieder Verhandlungen und von Seiten des Irans eine Zusammenarbeit mit der Atomenergieorganisation, die mal mehr und mal weniger funktionierte. In dieser Zeit stellte sich durchgehend die Frage, ob der Iran tatsächlich eine Atombombe baut, was die iranische Führung bis heute abstreitet. 2006 erreichten die Gespräche einen ersten Tiefpunkt, als der Iran begann, gegen Auflagen der Atomenergieorganisation zu verstoßen und wieder mehr Uran anreicherte. In den Jahren danach folgten dann wieder Gespräche und Zusammenarbeit bis Ende 2009, als der gespräche abbrach und ab 2010 wieder mehr Uran anreicherte. In den nächsten Jahren folgten mehrere Sabotagen iranischer Anlagen und mehrere Anschläge auf iranische Atomexperten. 2012 startete der Iran trotzdem in einem weiteren Reaktor die Urananreicherung, weshalb die Europäische Union Wirtschaftssanktionen wie ein Ölembargo verhängte, genauso wie die Vereinten Nationen und die USA die ebenfalls Sanktionen anführten. Diese trafen den Iran schwer und so musste er ab April 2012 wieder verhandeln. Das Ergebnis war das heute bekannte Atomabkommen und wurde im Juli 2015 in Wien von den fünf Vetomächten des UN-Sicherheitsrates, Deutschland und natürlich dem Iran unterschrieben. Es gelte die Uranmenge, die der Iran anreichern durfte und den Zugang der IAEO. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Diese Vereinbarungen hielten auch einige Zeit und kurbelten die iranische Wirtschaft, wie ihr an. Doch dieser positive Entwicklung für den Iran machte der damalige US-Präsident Trump einen Strich durch die Rechnung. Er beschloss nämlich 2018 aus dem Atomabkommen auszusteigen und wieder Sanktionen zu verhängen. Diese Entscheidung fällte Trump im Rahmen der Make America Great Again Kampagne, in der er zahlreiche Entscheidungen seines Vorgängers Obama rückgängig machte. Trump begründete den Schritt mit drei Punkten. Erstens verhinderte der Vertrag nicht die weitere Machtausdehnung des Irans im Mittleren und Nahen Osten. Zweitens werde andere Aufrüstung, wie der Bau ballistischer Raketen, nicht verboten. Und drittens helfe das Abkommen nur temporär und hatte den Iran nicht davon ab in 10 oder 15 Jahren doch eine Atombombe zu bauen. Tatsächlich war das Atomabkommen nur zeitlich begrenzt und ging nur bis zum Jahr 2025, auch bezog er sich nur auf Atomanreicherung und nicht auf andere militärische Ausstattung. Der Iran reagierte auf Trumps Entscheidung seinerseits mit dem de facto Ausstieg aus dem Vertrag, reicherte ab 2019 wieder mehr Uran an und verweigerte die Kontrolle durch die IAEO trotz anfänglicher Rettungsversuche der EU und der verbliebenen Staaten. 2020 verschärfte die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch den us geheimdienst den konflikt und der Iran stieg endgültig aus dem Abkommen aus. Zu diesem Zeitpunkt war international die Angst groß, dass es eine militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran geben könnte, was aber letztlich nicht passiert ist. In den beiden Folgejahren reitete der Iran in mehreren weiteren Anlagen das Uran auf bis zu 20% an, behauptete gleichzeitig aber auch, er wolle es nur für zivile Zwecke nutzen. Die Lage entspannt sich teilweise durch die Wahl Joe Biden zum US-Präsidenten. Dieser hatte schon im Wahlkampf angekündigt, das Abkommen wieder einführen zu wollen. Daher folgten seit Anfang 2021 immer wieder Gespräche zwischen den verschiedenen Verhandlungsparteien, im Sommer desselben Jahres kam es allerdings zu einer fünfmonatigen Pause, da der im Iran neu gewählte Präsident, Raisi, sich gegen ein neues Abkommen stellte. In den vergangenen drei Jahren hatte der Iran insgesamt das auf 20% angereicherte Uran auf das 16-fache der im Atomabkommen erlaubten Menge erhöht. Die Zeit, die der Iran bräuchte, um eine fertige Atombombe herzustellen, ist damit stark gesunken. Während der Wert vor dem Austritt aus dem Abkommen noch bei rund einem Jahr gelegen hatte, lag er im Februar 2021 bei drei Monaten und dann im November desselben Jahres im schlimmsten Fall bei nur noch drei Wochen. Die Behauptung des Irans, das Uran nur für die Energiegewinnung zu nutzen, ist übrigens fraglich, denn wie die NZZ schreibt, braucht man für ein Atomkraftwerk nur 3,67% angereichertes Uran, während der Iran nun schon teils 60%iges Uran anreichert. Für den Bau einer Atombombe braucht man Uran, was auf 85 bis 90% Prozent angereichert ist. Man sieht also, wie wichtig ein erneutes Abkommen wäre, wenn man den Iran tatsächlich beim Bau einer Atombombe abhalten will. Und auch für Europa wäre ein Abkommen aus wirtschaftlicher Sicht hilfreich. So waren zum Beispiel Renault und Airbus-Geschäfte im Iran geplant, die aber wegen der Sanktion nicht umgesetzt werden konnten. Was nicht mehr erwähnen, muss man die iranische Bevölkerung, die natürlich extrem unter den Sanktionen leidet und deshalb schon seit langem einen neuen Vertrag fordert. So viel erstmal zur Lage im Iran. Falls euch für den Nahen Osten interessiert, klickt gerne hier auf unser Video zu Israel oder ihr schaut hier ein Video, was YouTube euch empfiehlt. Auf der Infocard findet ihr auch unsere Playlist zur russischen Invasion in der Ukraine. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und noch wichtiger die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.